Genau, also Sie beziehen da jetzt Leistungen hier beim Jobcenter und für diese Zeit werde ich Ihre Betreuerin sein. Schon mal hier, der halte also Jobcenter hier hast du, im Besitz aller Hinzeln und auch Ma perdahten können wir und man muss wohl der Karriere schon Genau, unser gemeinsames Ziel ist es halt, dass wir sie langfristig in Arbeit vermitteln. Und das wir Ma in der derzeit Dafür würde ich dann gerne kurz was zu Ihrem beruflichen Werdegang haben. Vielleicht können Sie mir kurz erzählen, was Sie in Ihrem Heimatland beruflich gemacht haben. Herr Nixot hat mich noch kein einziges Mal angeschaut. Warum nicht? Ich würde gerne sehen, ob er mich versteht. Kann er mich nicht wenigstens anschauen, wenn ich mit ihm spreche? Er reagiert überhaupt nicht auf mich. Irgendwie irritierend. Ich habe in Iran als Mechaniker und Schweißer gearbeitet. Ich hatte eine oder andere Jobs habe ich auch gemacht, aber das waren alles äh, freiberuflich. Okay. Ähm, und wie lange sind Sie jetzt schon hier in Deutschland, Herr Nixart? Was da gerade abläuft, kann sehr irritierend sein. Für das Verhalten des Klienten kann es verschiedene Gründe geben. Mit Ihnen als Person dürfte es aber in der Regel nichts zu tun haben. Umso wichtiger ist es, dass Sie den Klienten weiterhin ganz normal ansprechen und sich in Ihrem professionellen Verhalten nicht verunsichern lassen. Nein, noch nicht. Ich besuche noch keinen Deutschkurs. In okay. Gut, das schauen wir dann mal. Dann gucken wir sonst kurz noch mal einmal am Computer, ob Ihre Daten hier alles stimmen.